Kurz zum Thema, was uns jetzt erwartet: ähm, Aktuelle Einblicke in den Innovation Park Artificial Intelligence mit dem schönen Namen EPI abgekürzt. Wie wir vorhin schon äh, kommuniziert haben, sind die beiden EinspringerInnen, weil nämlich Johannes Gebert erkrankt ist. Und wir freuen uns deswegen jetzt genauso und mit donnerndem Applaus auf Dr. Benjamin Schiller und Anna Wacker. Herzlich willkommen auf der Bühne. Danke. Bis dann. Ich sage zwei Takte zu euch und dann sagt ihr mir, ob das stimmt. Äh, Benjamin, du bist verantwortlich für Finanzen, Bau und öffentlichen Sektor. Und Anna, du für Operations, Co-Operations und People and Culture. Ist das soweit ungefähr richtig aufgeteilt? Korrekt. Das ist vollkommen korrekt, ja. <lacht> Gut. Status also, Quo heute noch. Ja. Bitte. Morgen sieht es vielleicht schon wieder anders aus. Ich komme mal zu euch. sieht so, ja, so, so, komm, so eine riesige Distanz. Uns. Ähm, nehmt uns mal mit ins E-Pay für all diejenigen, die es nicht kennen. Warum ist das. E-Pi, ein Quantensprung in der Entwicklung, die wir brauchen, um weiter in Geschwindigkeit voranzukommen in dem Sektor, den wir hier seit gestern diskutieren. Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde gleich gleich mal mich da. Du da, obwohl du männlich einsteuern. bist, darfst ja. du als erstes. <lacht> Ach, das Aber bitte dann, meine liebe Kollegin kann ich dann auch gerne ergänzen bitte. und dann mit, mit mit ein sich einschwingen. Letzten Endes ja, warum warum brauchen wir so ein Vehikel jetzt für den Innovationspark Artificial Intelligence, kurz E-Pi? Hier in Heilbronn, äh, Was war die Idee? Die Idee vom Land Baden-Württemberg war vor zwei Jahren eine Ausschreibung auszuloben, um das Thema Künstliche Intelligenz auf Landesebene tatsächlich zu pushen, damit man auch im internationalen Wettbewerb wieder mehr Fahrt aufnehmen kann. Das Thema Künstliche Intelligenz in die Anwendung zu bringen, ist ein ganz wichtiges Thema, ähm, weil da hakt es natürlich in Deutschland. Im Forschungsbereich sind wir exzellent, kriegen aber dann über die Publikation hinaus nicht eben halt das in ja, Produkte und Dienstleistungen, wie es so schön heißt, salopp, Überführt mhm. Und ähm, ein Ansatz, das zu tun, ist natürlich, ja so einen Park äh, hochzuziehen. Ähm, der fußt ja auf dem ja, Open Innovation Ansatz. Das heißt, Künstliche Intelligenz als Querschnittstechnologie ist ja jetzt quasi für alle da, mhm. alle nutzbar, kommt für alle. Also das heißt, jeder und jede muss sich damit auseinandersetzen. Und äh, so ein großes Thema kann natürlich keiner, äh, keine Organisation, kein Unternehmen alleine tun. Deswegen macht es Sinn, das gemeinsam zu tun und das dann eben in Gestalt des EPI. Und weil du Open, äh, Open Ansatz eben angesprochen hast, vielleicht kannst du das vertiefen, Anna. Wie genau macht ihr das? Äh, was ist eure gelebte Kultur beim e pi äh, Was sind die Bestandteile dafür, die wichtig sind? Damit genau am Ende dieses Anwendungsbeispiel, das Anwendungshafte, das Übertragen und so weiter, weiteres Ausgründen hatten wir vorhin schon als Thema, dass das dabei rauskommt. Mhm. Also ich glaube, äh, zum ersten Punkt Kultur jetzt, wenn man über die, und, und auf das Unternehmen schaut, das wir bauen dürfen, ja, mhm. das muss man ja auch immer sagen, ähm, dann ist es sicher so, dass da bestimmte Werte relevant sind, die, das hat Ben auch schon angesprochen, stark eben in den Bereich reingehen, dass man ganz klar in der Zukunft noch wenig weiß, aber kooperieren werden wir definitiv. Das heißt, ähm, wir wissen wenig, äh, ähm, gestalten alles on the go, das ist auch so der Absolute Glaube an den kontinuierlichen Wandel und das ist auch die Transformation, die alle Unternehmen ja umtreibt, ja, auf die wir auch schauen, wenn wir jetzt mal nicht nur die Bürger im Blick haben beim Thema ja. KI. Und ähm, da dann unterstützend, das heißt zuhörend, aber auch, äh, ich sag mal, ein bisschen ratschlaggebend oder auch vor allem verbindend, aktiv zu sein. Das sind auch die Werte, die ich hoffe, die wir bei uns im Team haben. Ganz egal, ob man im Bereich Bau oder Finanzen ist oder eben ja. ist in einem Kooperationsbereich. Ähm, kannst äh, du das noch ein bisschen äh, konkretisieren, weil dieses wir gestalten on the go. Kannst du das mal mit Good Practices hintersetzen? <lacht> ja, äh, wie macht also, ihr das? Wo macht ihr das? Wer ist dann daran beteiligt? Einfach ein bisschen Praxisnah. Gerne. Nach. Ben hat es ja erwähnt, das Ganze ist als Projekt gestartet, eine Idee, Land, Stadt, eben auch die schwarzgruppe Gruppe oder Stiftung, die auch gesagt haben, wir machen das, das ist dann ein Projekt. Da, da, da mhm. passiert erstmal noch wenig. Mhm. Wir bauen jetzt seit das sind elf Monate, eine Firma. Das heißt, wir kommen aktuell jeden Monat, das sind zwei Personen, jetzt auch wieder im Mai, kommen jetzt zwei neue Kolleginnen mit ins Team. Und unser klarer Fokus ist auf alles, was ab 26 auf 23 Hektar passieren wird. In den Inhalten, die wir uns überlegen, in den Businessmodellen, die wir arbeiten, in den Offerings. Wir haben aber gesagt, hey, wenn wir in der Zukunft ein Ökosystem-Community, das kann jetzt jeder schimpfen, wie er möchte, aber wenn wir halt eine große Netzwerkstruktur haben, die irgendwie agiert, dann wollen wir die Firma heute auch schon nach diesen Grundsätzen bauen. Das heißt, da, wo wir heute unsere Firma im Wohlgelegen äh, mit eben zwei Stockwerken, wo unsere Kollegen, auch die neuen Kollegen zusammen arbeiten, da haben wir schon, sag mal, den Raum geöffnet, damit andere Unternehmen wiederum auch schon äh, ähm, vor Ort sind, mit denen wir auch täglich im Austausch stehen. Gestern hatten wir Porsche da, die ihr kleines internes Eröffnungsevent hatten, dass sie eben ihre Teams jetzt auch bei uns im ePay haben. Und ähm, nächstes Jahr, da kann auch Ben nachher noch ein bisschen was äh, dazu ja. sagen, entsteht dran ein neues Gebäude. Das hatten wir ja gestern schon. Und ab 27 dann eben 23 Hektar und das meine ich mit dem, das sind allein schon mal, mal drei Autobahnen. Ja, ich habe heute Operation 27 Hektar. Ich kann mir das äh, gar nicht. Körperlich ja, vorstellen. So ja, das ist eigener Stadtteil, eigenes Stadtquartier. Ähm, ich würde würd aber gerne auch noch was äh, ergänzen dazu, ähm, so das Thema Open Innovation, also nochmal da ja. mal ansetzen. Auch, auch das ist ja was, was, was wir dann leben und verinnerlichen, weil die Zukunft ist ungewiss. Äh, es ist hochdynamisch komplex. Das heißt, man kann sich dem Ganzen auch immer nur annähern, auch vom... Vom Mindset her, vom Doing her, das heißt unternehmerisch rangehen und lösen und halt einfach jetzt auch entscheiden, so jetzt machen wir mal und das äh, haben wir jetzt auch, äh, Anna hat es gesagt, wir bauen gerade äh, die, die Firma auf, also wir haben mhm. quasi jetzt den ersten ja, Coworking Space eröffnet, eben auf 1200 Quadratmetern äh, sind jetzt aktuell ähm, 20 verschiedene Institutionen und Einrichtungen da. Wenn und auch wissen. öffentlicher Sektor und so weiter. Also ja. nicht nur Privatwirtschaft. KI, <lacht> KI Campus. KI Campus ja. zum Beispiel. KI aber, ja, aber, aber auch die Stadt Heilbronn ja. ist mit an Bord. Dann natürlich die klassischen ja, Unternehmen, Corporates, die aus der Region produzierend. Also Porsche, hast du ja schon erwähnt. Schunk, wird, wird Schunk bringt mich zu einer Frage, äh, ich hack nochmal auf den Begriff Open äh, rum, das eine ist die technische Interoperabilität von Datentransfer, mhm. das andere ist aber auch Daten als Currency, also mhm. wie weit überwindet ihr auch das Mindset, das ist meins und das ist vielleicht mein Businessmodell und darauf baue ich das auf, deswegen muss ich das für mich behalten, also wie weit oder andersrum gefragt, wo fangen die dicken Bretter an, mhm. wo genau das schwierig ist, wir brauchen nur Stadt, Land, Kommune denken oder wir brauchen ja. Privatwirtschaft, äh, Lehre, also wo sind da die gute Frage, da wir jetzt ja auch auf dem Weg sind und gestartet sind, also so weit sind wir jetzt noch gar nicht. Im ah, Moment ah, okay. ist es so, dass alle jetzt miteinander in Austausch kommen, dass ein guter Spirit da ist und natürlich wird sich das auf Strecke, also davon äh, gehen wir auch fest aus, wird es dann bestimmt genau die Fragen dann auch zu klären geben, aber jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir auch mit der Kuratierung, die wir haben, die Menschen miteinander in Austausch bringen und deswegen mhm. haben wir eben einen ersten Space gestaltet, weil es geht eben auch darum, so diese Silos aufzubrechen, kulturell eben halt ja. auch mal bewusst wegzugehen, und gestern äh, hatten wir eigentlich ganz gute Gespräche dazu auch und, und von den Feedbacks her war auch so, hey, ich komme hier eigentlich zwei, drei Tage die Woche gern her, auch mal so als Abwechslung zum Homeoffice oder als Abwechslung zu meiner Firmenzentrale, weil ich hier einfach äh, gleichgesinnte Menschen treffen kann, die sich mit Data Science, Digitalisierung, ki themen auseinandersetzt. Und Kulturthemen, die eher ja. in den Transformationsbereich reinreichen. Ne? Also die jetzt gar nichts mit den inhaltlichen Fragestellungen oder eben Digitalisierung, Data Science und AI zu tun haben. Das aber ist schon wie ist dann das der Finanzierungsmodell? Connect. Zahle ich dann pro Tag für mein Desk, das vielleicht immer wechselt, oder mein Stuhl oder was, zahle hm. ich dann so und so viel Euro? Oder, hm. oder wie läuft das überhaupt? Also ich meine, ihr habt gesagt, hm. ihr werdet gefördert. Hm. Äh, aber wie ist hm. das, wenn ihr... Hm? Hm. Hm. Das ist, also wir sind erstmal ganz klassisch eine GmbH. Wir haben auch das große Glück, eine Stiftung zu haben, damit wir eben auch NGOs unterstützen können, wo wir sagen, die haben zum Beispiel jetzt im Bereich digitale Verantwortung ähm, Ideen, äh, die wir auch in den nächsten sechs, sieben Jahren auch an dem Standort, in diesem Setup eben einfach mit wachsen sehen lassen möchten. Ähm, dann ist es so, dass wir ein bestimmtes Offering jetzt auch gerade erarbeiten. Das ist das, was ich vorhin meinte. Wir sind ein Projekt gewesen. Jetzt bauen wir eine Firma. Da fängt man an, wie man sonst auch anfängt. Man hat äh, ein Businessmodell, die man definiert. Man hat abgeleitet irgendwie Personas und Offerings, die man sich irgendwo anschaut. Und dann probiert man einfach aus. Heute ist es so, dass wir einfach Raum zur Verfügung stellen und der kostet dann was. Und genau wie okay. du gesagt also hast, wie man es genau. auch von jedem Klar. Shared Office Space kennt. In Zukunft wird es sicher aber auch noch verschiedene Entwicklungen geben, ähm, wo, sage ich mal, die Mehrwerte nochmal ganz anders Leidbar aber finden. das entwickelt ihr eben on the fly, mit dieser Beta-Mentalität, dass ihr Absolut, sagt, wir genau. gucken, was gebraucht wird, wo die Offerings sich ergeben und so weiter. Mal kurz, was ich häufig empfinde, ist gerade wenn wir über Schule und Lehre nachdenken, der Raum als unterschätzter Akteur ja. oder mhm. als Akteurin, wo ich immer denke, Mann, wenn wir das mehr mitdenken würden, dann sind andere, wir hatten das vorhin mit Lernumfeldern und Lehrumfeldern, ja. dass wir darüber völlig neu nachdenken müssen. Ihr redet von 27 Hektar, da wird eine Menge Beton, ich rede jetzt nicht über Nachhaltigkeit von Baumaterialien, aber einfach... Mhm. Denkt ihr, naja, gut, aber ich will jetzt nicht in da eine ganz andere Thematik reingehen, aber ja. wie weit denkt ihr in diesem Open Access Ansatz, Architektur neu, Architektur Mobilität veränderbar, flexibel, ich glaube, das sind jetzt äh, in dem äh, Entwurf, der jetzt gewählt wurde von den Generalplanern vom Büro MVRDV aus Rotterdam. Ne, das ist aber ne, Also das ist, das ist ja erst, erste Adresse. Könnt immer, ihr mal googeln, wenn ihr die noch ja. nicht kennt. Super innovativ. Ich glaube, glaub, da sind wir mit dem äh, Kreis, mit der Grundform eigentlich relativ gut dabei. Es ist jetzt im Vergleich äh, zum, zum Apple Campus natürlich kein geschlossener Kreis, wo der Gebäudekörper einmal rund um den Park ist, sondern es ist ein offener Kreis, ein inklusiver Kreis, weil außenrum eben ein Weg mit verschiedenen ja, Freizeit- und Aktivitätsangeboten ausgestaltet werden soll, also es sollen auch die Bürger, die am Wochenende hinkommen, ah. um sich damit auseinanderzusetzen, ist die Idee und dann ist das Quartier selbst natürlich mit einer Durchmischung gedacht, also mit, mit einem Mixed-Use-Ansatz, wie man so schön sagt, auf, auf Neudeutsch. Ja. Ähm, letzten Endes, dass man eben halt Büroflächen hat, eine Kita mit drin, dass es Einkaufsmöglichkeit gibt. Und die Kita nur für Mitarbeitende oder ist das auch offen? Nee, das soll dann auch offen sein. Also da sind wir jetzt auch noch nicht ins Detail runter, aber es sind so die Ideen, die dahinter stecken. Und auf dem Zentrum eben halt zylinderförmig ein, ein großes Kommunikationszentrum, wo eben halt letzten Endes das Thema Künstliche Intelligenz äh, ja, in Form von einem KI-Museum sich jeder und jede mit auseinandersetzen kann und erschließen kann. Lustig, KI-Museum klingt wie ein Paradoxon in sich selbst. Ich dachte ja, gerade natürlich. der Begriff... Das ist total irre. Man muss aber in Bilder arbeiten, das muss auch die ja, Botschaft ja. transportieren. Es gibt aktuell ein Museum in San Francisco, das ist mir leider gerade der Name empfallen, oder eine Ausstellung oder ein Event, wo man wirklich sagt, so, wie wäre das, wenn KI, ich sag mal, jetzt ein paar, ein paar negative Themen entsprechend unterstützen würde und wie würde sich KI dann in 20 Jahren bei der Menschheit entsprechend dafür entschuldigen oder sagen, hey, das und das ist im Zeitablauf mhm. passiert. Und ich glaube, das Wichtige, oder weshalb Benjamin das Thema Museum nochmal anspricht, ist einfach, dass es nochmal ein anderer Grad der Erlebbarkeit und Erfahrung ist, um sich mit Themen auseinanderzusetzen. Also wir können viel unterstützend ähm, agieren oder, sage ich mal, verschiedene Player auch mit an den Tisch bringen, die Unternehmen wirklich in ihrer Reise vom Analogen ins Digitale, hm, ins verstehe. dann auch ne, Data Science und AI-Umfeld begleiten. Aber ähm, meistens sind es auch ganz einfache Impulse und einfache Fragen, die man in einem Raum, zur Verfügung stellt, mhm. ja, die dann auch nochmal Aha-Momente erwirken und eine ganz andere Zielgruppe natürlich auch äh, äh, ansprechen, ja, als das jetzt. Mhm. Ähm, und das ist eben auch das Schöne und, ne, weiß Virtue, das ist auch die Komplexität, nimmt ja kein Ende in so einem Sachverhalt, wo man wirklich auch für jeden mitdenken darf, weil wir die Stadt auch und das Land auch mit dabei haben. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wir freuen uns auf diese äh, Herausforderung und haben eben auch heute schon tolle Partner. Und wir sehen, also, es gibt viele, viele Anfragen. <lacht> ähm es gibt mehr Anfragen, als ihr hosten könnt? Oder mehr, als ihr mit Ach, an für könnt? für die Member auf jeden Fall, ja. ja. Ach, wirklich? Für ja. Partnerschaften sowieso. Also, für ne, wir sind einfach nur ein kleines Team. ich viel seid im Moment? Wir sind jetzt zwölf und werden dann 14 nächsten Monat, dann 16. Äh, Alles andere wäre auch nicht du. gesund, ja? Also ja, ja dann klar. würde ich auch sagen, also ich würde dann meinen Job nicht so machen, wie ich woran ich glaube, dass man einfach sagt, wir machen das sehr sorgfältig äh, und jeder muss dann auch wissen, was er macht. Und und und mit, ich will jetzt gleich näher an die Hochschulbildung rankommen. Ja, äh, Thema, du hast ja doch. gesagt, KI Campus ist Teil. Ähm, aber apropos kurz, Fachkräftemangel. Ihr habt offensichtlich kein Problem, die Leute zu rekrutieren, die ihr wollt. Bei uns nicht? Bei uns ja, Ich weiß auch nicht. Ich wird da Ich habe schon einige Hypothesen äh, gehört. Wir müssen ja unglaublich viel bezahlen. Ich kann sagen, stimmt nicht. Ja, also, <lacht> so, ist jetzt eine also gute so oder schlechte Nachricht? Also, es, ist, es, ist, äh, es ist einfach, ähm, ich glaube, man merkt, und der Moritz ist ja heute nicht da, aber wir haben einfach eine Vision, obwohl wir vieles noch nicht wissen, aber wie mhm. wir die Dinge aufsetzen möchten. Und wir freuen uns einfach über gute Leute. Also Stichwort auch Diversität. Ja, wir haben Frauen und Männer. Ich, ich habe keine Stats dazu im Kopf, aber ich weiß, dass es... Um und eure Sprache, Sprache ist? Wir haben ähm, Deutsch aktuell. Ah. Ja, das ist aber auch wirklich was, wo wir ähm, auf die verschiedenen Stadien uns konzentrieren. Ja, wir haben ähm, hier jetzt gerade im Blick auf das Regionale und auch das Überregionale und auch den Landesbezug und die Stadt vor allem auch ja, gesagt, es gibt keine Notwendigkeit, dass wir alle Englisch sprechen Verstehe. müssen. Unsere, unsere Sprache ist im Office, also in Deutsch der Kommunikation inklusiv gedacht. nach draußen ja. Ich habe gerade gesagt, es ist jetzt Deutsch <lacht> inklusiv gedacht im Sinne der Regionalität und extra nicht exklusiv. Nee, nee also, das auch nicht. Das okay. ist ähm, das kommt wie es kommt. Und da geht es auch nicht drum, ob es Deutsch oder Englisch okay. ist, sondern kann jemand die Sachen machen, die wir jemanden brauchen, Verstanden. und hat jemand Lust, das entsprechend weiter mitzuentwickeln. Ja, wir haben Kollegen, genau. die über 60 sind, ja, wir haben da, da, da ja, kennen wir jetzt eigentlich auch. Senior keine Support, Grenzen, der ist auch sehr geschätzt. Absolut, ja. Ja, und? lerne ich in vielen Kontexten. Ja. Die Alten ja. nicht aussortieren, wenn die 30 Jahre lang was Tolles gemacht haben, haben ein irrsinniges Wissen Absolut. und Lust äh, vor allem auch noch, mitnehmen ja. in die. Ich habe auch gerade eine Studie gehört, dass häufig viele Alte, die schon so viele Disruptionen mitgemacht haben, total willig sind zu sagen: Wir springen ja, auf den richtig. nächsten Zug auch noch auf, weil ja. wir haben schon fünf andere mitgenommen. Würde ja. gern auch noch einen Punkt Punkt ergänzen äh, dazu. Also ich glaube auch selber so das Thema Vision mit Ambition gepaart. Das äh, zieht gerade. Also weil man halt hier mhm. wirklich war eben Schritt für Schritt was aufbauen, was mhm. Neues aufbauen und auch so neu sind ja die einzelnen Faktoren für sich betrachtet er auch nicht, aber die Rekombination der verschiedenen Faktoren, dass man eben halt jetzt Hochschulen mit reinnimmt, dass man Firmen mit reinnimmt, dass man da das an eine interessante innovative Architektur knüpft und all das, was drum drumherum zu bauen gilt. Mhm. Ich glaube, das zieht äh, viele Menschen an, die sagen, okay, ich möchte hier auch was mitentwickeln, was mit vorwärts bringen, Zukunft mhm. gestalten. Mhm. Und das, weil du schon gesagt hast, Hochschulen äh, als Teil der Lösung. Ähm, kannst du da noch ein bisschen tiefer, mit, tiefer reingehen? Äh, welche Fragen äh, stellt ihr euch vor, werden da dekliniert? Wie beteiligt ihr jetzt schon KI gegebenenfalls gedanklich in euren künftigen Prozessen, dass ihr sagt, wir selbst hintersetzen das äh, bei zum Beispiel solchen Auseinandersetzungen oder ähm, im Miteinander mit Hochschulen? Gerade weil wir da so physisch drüber reden, also we walk the talk, mhm. einfach Oh, fang ich mal an. Noch, ja. Ich würde da fast eine Ebene oben drüber gehen. Ja, also der Grund, weshalb ich in Heilbronn bin, ist, es gibt derart, Benjamin auch gerade gesagt, verschiedene tolle Projekte überall global, die ähnlich gelagert sind. Was Heilbronn super besonders macht, ist, dass man eben einmal das Thema Bildung Mittlerweile ist es ja auch, ne, es ist keine, ich habe es heute Morgen wieder diskutiert, es ist halt keine originäre Universitätsstadt, aber jetzt ist es eine Universitätsstadt und die duale Hochschule ist hier und die Hochschule ist hier. Wir haben die 42, also auch ganz neue Ansätze in der Lehre, die hier vor Ort sind. Und das ist ein Pillar äh, neben dem Commitment des Landes, was eben auch da ist und der Stadt und eben dem, was auch an Ressourcen wirklich für die nächsten zehn Jahre, sage ich mal, in dieses Projekt reingegeben wurde. Und diese Helix-Logik, ja, die sucht mhm. man oftmals vergeben, auch gerade, wenn man nach, nach Europa schaut. Man findet meistens eine dieser Komponenten oder vielleicht zwei ja, dieser Komponenten. Ja. Aber ähm, das ist der Grund, weshalb ich da bin, weil ich wirklich unbedingt daran glaube, dass wir es genau in diesem Setup schaffen, hier auch wirklich schneller zu sein, als es sonst der Fall ist. Und das ist wirklich ich meine, dafür ähm, sind wir in Summe da. Es ist ein deutsches Vorhaben aus Europa heraus. Wir haben andere Länder, das muss ich hier niemandem erklären, oder Nationen, die ganz anders Dinge angehen. Das ist auch genau richtig, aber wir versuchen das eben, oder wir werden es auf europäischen Werten basierend denken und auch in den Anforderungen, die daraus entstehen, auch der Sensibilisierung mit Unternehmen, Partnern, mhm. aber auch Menschen, die da sind. Mhm. Ich, wenn ihr mein, oder nicht mein, wenn ihr das Tablet netterweise für mich habt, ich kann im Moment jetzt, weil ich sie hier nicht sehe, keine Fragen aus dem digitalen Raum aufnehmen. Wenn das Tag, wenn ihr so lieb seid, das mir hier nochmal zu stöpseln, dann nehme ich, oder auch jederzeit eure Fragen hier aus dem analogen Raum. Wir, ihr seid den ganzen Tag über so aktiv. <lacht> äh, seit heute Morgen um 9 Uhr, deswegen lasst mich nicht hängen. Äh, das wäre ganz toll. Ähm, in Baden-Württemberg gibt es ja auch wahnsinnig viele, diese sogenannten Hidden Champions. Manchmal frage ich mich, sind die eigentlich noch so hidden? Also nein, <lacht> aber genau diese Kraft Automobil und so weiter. Setzt ihr da auch auf bestimmte Sektoren oder seid ihr komplett, ich sage jetzt nicht Sektoren offen? Wie ist das in eurem Ökosystem? Ja gut, wir, wir haben uns natürlich, weil Künstliche Intelligenz ein Querschnittsthema ist ja. und natürlich ultra breit jetzt zumindest, ich Argumentiert jetzt auch aus der ja, Antragsbewerbungslogik und jetzt der Aufbaulogik, haben wir uns natürlich schon gesagt, dass wir uns auf typische Sektoren, die hier ansässig sind, konzentrieren. Ganz einfach vor dem Hintergrund, weil auch vor Ort eben starke Partnerunternehmen da sind, die das mit unterstützen, damit reingehen. Also ein Beispiel wäre so der Sektor Produktion, Aha. Automotive natürlich, äh, hier in Heilbronn, Neckarsulm, äh, das zweitgrößte Audi-Werk ist natürlich hier. Mit einer langen Tradition, dann Handel, Distribution natürlich ganz klar, die Schwarzgruppe als eben einer der Hauptinvestoren, der hintersteht, und natürlich auch als Partner, der auch eine Entwicklung eben gehen möchte im Bereich künstliche Intelligenz, Data Science oder im Bereich Business to Business wird mhm. natürlich auch mhm. eben nicht weit weg, ein paar Autobahnausfahrten weiter. Und so kann man das fortsetzen. Public Sector, haben wir noch gesagt, wäre uns auch ein wichtiges Anliegen, dass wir das in irgendeiner Form mitdenken. Und Angebote für schaffen und da die Akteure miteinander vernetzen, weil gerade die Corona-Pandemie hat ja gezeigt, ähm, unser ganzes Staat, staatliches ja, Verwaltungssystem braucht eigentlich ein Update. Das ist irgendwie noch im Papierzeitalter. Stecken geblieben. Wir sind in, ich komme ja aus Berlin, das ja. Thema E-Government. Äh, jetzt haben wir ja eine neue Regierung da. Äh, mal gucken, da ist ja die große Rede von Verwaltungsreform. Bringt mich zu einer anderen Frage. Mhm. Äh, Geht zurück an die mhm. vormaligen Vorträge. Das Thema GPTs. Mhm. Mich würde interessieren, wir haben, glaube ich, bundesweit 300.000 Verwaltungsmitarbeitende, die in Rente gehen. Wenn ihr, also in den nächsten zehn Jahren, geht ihr davon aus, dass ich jetzt so ein bisschen, fange ich an, äh, Blick in die, in die Kristallkugel, geht ihr davon aus, dass dieses Thema assistierende Kooperation mit KI, auch in dem, was ihr da diskutieren werdet in eurem Hub, wirklich auch für die Verwaltung der Zukunft, gerade was die Fachkräfteproblematik da angeht, äh, einer der Lösungsstrands sein wird? Also ich persönlich glaube ja, das kann kann ein Lösungsansatz sein, aber auch da braucht es natürlich dann wieder Menschen, die das die das anpacken und die, die Angebote entwickeln. Also deswegen ist zum Beispiel auch das Thema Start-ups und Start-up-Förderung aus dem Ökosystem Heilbronn heraus, sage ich jetzt mal, also es gibt ja im Bildungscampus, die Campus Founders, die jetzt schon auch mit uns zusammen und den Zukunft vor Heilbronn zum Beispiel die AI Founders als Programm launchen, dass man da eben Ideen auch frühzeitig eben halt auch in die Anwendung bekommt. Und die dann über mhm. unseren Hub auch wieder ja, einsteuert in die in die Community mhm. und dass daraus dann eben auch iterativ ja, die Geschäfte und Geschäftsmodelle entstehen. Und mhm. auch auch das ist es. ePay als Plattform eben halt gibt einen, ja. Hm. halbwegs geschützten Raum, um auch mal was auszuprobieren. Ja, wir, wir haben Fehler, also das Thema ja. Fehlerkultur. Fehler ja. Äh, da ja, toll. Also wer, <lacht> ja, Conny, wenn du fantastische Fragen hast, die da reinkommen, sei doch so lieb. Wir haben unsere fantastische Mitarbeitende, eine unserer drei. Äh, Conny ja, neben Mira, wenn du eine tolle Frage hast, misch du dich einfach akustisch ein. Oder ja, mache ich auf jeden Fall. Oder das Widerspruch oder was ist auch noch immer. ein bisschen still. Okay, wenn, wenn sich das ändert oder das ist, ihr macht euch gemerkt. Das ist nach der Mittagspause. Ne? Ja, ja, Wir hätten auch jetzt einen Mini-Hack machen können, körperlichen, können wir gleich machen. Ähm, jetzt habe ich aber ganz kurz darüber meinen Faden verloren. Ratter, ratter, ich komme gleich dahin zurück. Warte, was wollte ich? Ja, nicht GPT. Jetzt hatte ich noch eine andere Frage. Das Thema Anwendung, was ja aber euch ganz groß in die Anwendung mhm. bringen, die, dicken, äh, die, die, die, die Dinge. Zwei Fragen dazu. Die eine Frage ist, was sind die dicken Bretter? in dem Schritt von Forschung, Entwicklung oder was, in die Anwendung zu kommen? Oder was ist in Bezug auf die Praxis näher, auf die Anwendbarkeit, auf das Ins-Leben-Bringen? Eine Frage, die ihr euch im Rahmen der Entwicklung, lange, lange Frage, des e stellt, auf die ihr noch keine Antwort habt. Oh, viele Fragen, die wir stellen. Okay, sag mal, was ist eine Antwort haben, spannende spannende Frage, zu dem auf der du gerade, oder welche Frage du jetzt willst, nimmst du dir raus. Zu dem ersten Punkt, äh, ähm, die, die Anforderung, äh, irgendeine Hilfestellung in irgendeinem zukünftigen Setup zu einem so breiten, aber auch so spezifischen Thema wie KI in irgendeiner Weise aufzubauen, ist ja, ähm, ist ja eine, ist immer ein Anspruch, an eine positive Vision dessen, was möglich ist. Also beispielsweise jetzt in dem Lösungsspielraum, den du vorhin aufgemacht hast, ne, dass man einfach, oder was, was Ben gesagt hat, klar kann es sein oder sollte es möglich sein, dass man bestimmte Berufsprofile dadurch unterstützen kann, wo wir halt jetzt schon wissen, dass wir einen, einen, einen Mangel haben werden in der Zukunft. Die, die Wahrheit ist ja, das haben wir in allen Industrien und in allen ja, Bereichen klar. und wir merken es heute schon. Und ähm, auch wenn super viel Bildung hier am Standort stattfindet und wenn es nochmal doppelt so viel wäre, wäre es immer noch nicht genügend, um das, was transformativ von den Unternehmen, eigentlich in den nächsten Jahren verlangt wird, entsprechend abzubilden. Das heißt, dieses Upskilling und Reskilling und Erklärende und Aufbauende ähm, ist ein roter Faden, der sich von heute bis zum Ende durchzieht. Und man muss immer wieder schauen, wann man wo den richtigen Absprungspunkt äh, findet und welche Menschen dann die richtigen sind, die eben einfach mit noch dazukommen. Mhm. Ähm, ich glaube, Fragestellungen... Ähm, würden wir lösen, wenn wir jetzt unsere Business in diesem Jahr ein Stück weit weiter vorantreiben und wirklich auf dem Weg die ganze Zeit wir lösen eigentlich jeden Tag tausend von Fragestellungen und die Erkenntnisse verwirken wir wieder darin, dass wir in den nächsten, sag ich mal, sechs Jahren ähm, orientierungs Orientierungsguidelines haben. Du hast vorher nach den Industrien gefragt. Da sind aktuell die, die Ben angeführt hat, wenn man das kritisch anschaut, ist da alles drin. Ne? Mhm. Das heißt, da ist gar keine Art von Fokus gegeben. Ähm, das ist aber auch bewusst so, weil wir jetzt erstmal in diesen zwölf Monaten stark zuhören, viel aufnehmen, mhm. viel mit etablierten, sag ich mal, Netzwerken sprechen. Wir wollen die Dinge nicht neu machen. Ähm, gerade jetzt auch, wenn es von der Forschung in ne, die Anwendung geht, an den Transfer Transferschnittstellen gibt es viele Institutionen, die kommen aus der Forschung und bauen jetzt auch genau äh, von, sag mal, von der anderen Seite dieses Thema auf. Und ich glaube, ähm, wenn wir jetzt die Zeit nutzen, das alles äh, entsprechend uns äh, anschauen, dann äh, ja. können wir genau, wie wir es heute auch schon erfahren, die Themen einfach ich, weiter ich, treiben lassen. Ja. Äh, ich ich würde äh, ne, ne, ja. würd mich gerne äh, dem nochmal von der Ach so. Ja. Ah. Nee, ich, will euch gar nicht ich hätte eine Publikumsfrage. Jetzt oh, ich zu mal, gern. Will, ja. Kann, ich can you hold your breath? Ja. ja. Of course. Okay. Publikumsfrage von <lacht> Stefan und dann macht Ben weiter. Sehr gerne. Genau. Stefan Göllner vom KI Campus. Hat äh, mich ja eben schon mal kurz vorgestellt. Einfach nochmal die äh, Blickrichtung auf Europa. Ich, es wurde ja auch gesagt, dass äh, Heilbronn hier gar nicht nur so im deutschen Kontext hervortreten will mit der Thematik oder als, äh, als Hub für das Thema KI, sondern auch praktisch europäisch einladen will, sich hier zu verorten und von hier aus das Feld aufzurollen. Und wir hören ja auch immer wieder, das ist eigentlich nötig, damit wir da wirklich eine starke mhm. Bank bilden können. Wie soll das gelingen? Gibt es da auch schon Feedback? Also kommt da schon was zurück und man sagt, yeah, let's go to Heilbronn? Oder wie äh, verhalten die sich da jetzt aktuell? Gucken die erstmal alle zu und schauen, oder gibt es da schon? Von allem etwas dabei. Ja. Ja, ich glaube aber auch wichtig, ist, wir, wir, wir machen keinen Expansionsplan nach Europa, sondern das, was wir hier tun, basiert ich sage mal, auf europäischen Maßstäben. Ja, und ich glaube, diese, ähm, die Frage, mit wem man wann, wie, was aufsetzt und macht, <lacht> hängt immer ab, wie viele Ressourcen überhaupt zur Verfügung stehen, egal in welcher Dimension und welche Opportunität sich bietet, wo der Zufall eben auch einfach mal da ist. Ähm, und wichtig ist einfach nur, dass man europäisches Setup stärker in den Vordergrund setzt oder stärker sich abgrenzt zu Ansätzen, die wir jetzt über die letzten 10, 20 oder auch 30 Jahre eben schon ähm, erfahren durften, die aus anderen Ländern kommen, die den Menschen nicht notwendigerweise im Mittelpunkt äh, sehen ähm, und da ist eben auch eine Opportunität drin, die kann auch wirtschaftlich auszulegen sein. Ja, ähm Aber anknüpfen an das, was Stefan fragt, glaubt ihr, also ich meine, Berlin macht ja auch dicke Hose mit KI und so. Es gibt ja, ja auch andere klar. Städte, die sagen, wir sind da total klar. führend. Nochmal daran angeknüpft, glaubt ihr, jetzt mal ein bisschen in die Zukunft geguckt, das läuft alles sensationell und ihr habt da einen fantastischen äh, Campus auf 27 Hektar ausgebildet und so weiter und das ist das totale Glück macht dich glücklich Programm. Geht ihr davon aus, dass die So-Kraft, die eben auch mit diesem Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg kombiniert, das ist ja das ist ja Treasure, das ist ja das klar. wissen ja auch EuropäerInnen da draußen, ja. dass das zu einer Zukunft so Kraft für die Region führt, zu sagen, wir werden weitere interessante Unicorns oder was auch immer womöglich hierher ziehen? Unbedingt. Ja. Ich persönlich glaube da fest dran, weil wir. merken es auch schon, Das ist ich auch merkbar, ähm, weil, weil wir Nicht so viel drüber sprechen. <lacht> genau. Ich kann ja jetzt nicht sagen, ja, also mit dir, Sebastian Truhn sprechen wir täglich, ja, sondern okay. das sind, das sind Themen, die, die, die, halt Zeit brauchen. Ja, ja. auch, ähm, ja. Okay. Ich glaube, wir haben, du hast davon auch schon gesagt, die Faktoren, und Anna hat es auch gesagt, es sind ja da. Also in Halbbronn ist in äh, zwölf, knapp zwölf Jahren ein Bildungscampus entstanden auf 100.000 Quadratmeter mit verschiedensten Bildungs- und Forschungsinstitutionen, alle immer mit dem Schwerpunkt auf die Anwendung bezogen. Ähm, Jetzt äh, gibt es die Initiative hier mit dem Innovationsbereich Künstliche Intelligenz. Äh, der Bildungscampus wird nochmal erweitert. Ähm, die Sch Schwarzgruppe hat Ausbaupläne. Audi ist mit seinem Werk natürlich auch sehr gut aufgestellt für die Zukunft, weil es da auch schon ein sehr innovatives Projekt gab. Ähm, also ich glaube hier die, die Mischung und die Faktoren, ähm, die Stimmen, das passt und das äh, hat tatsächlich das Potenzial, in der Kombi die, hier die Zugkraft zu entwickeln. Gestern hat das, äh, äh, der Vertreter, der da war, von, von der 42 auch gesagt, der hat gesagt, das gibt es auch in Wolfsburg und Berlin, aber keiner wollte die mhm. anderen nicht bashen, aber hat gesagt, mhm. es gibt die Dichte an Kooperationsmöglichkeiten mit Unternehmen in zweistelliger Zahl, mhm. das ja. haben nur wir hier oder ihr, äh, das, das gibt es eben mhm. woanders so nicht. Ich, ich würde gern gerne noch zum Punkt von vorhin zurückkommen, ähm, was beschäftigt uns, also mich zum Beispiel aus der Beobachtung heraus, würde ich mit dem auch nochmal gerne gern nähern. Das Thema Kultur ist, glaube ich, auch eins, was wir äh, stark im Blick haben sollten, weil wir kommen sehr geprägt aus dem ja, Industrial Mindset, sage ich jetzt mal. Also, ja. Was produzieren, was optimieren, äh, groß auf, hochskalieren, ausrollen, das können wir gut nur diese Vorphase eben halt äh, ins Experimentieren reingehen also Stichwort Fehlerkultur mhm. offen in was reingehen ich glaube da müssen wir noch üben und trainieren auch aus der jetzt eigenen Beobachtung raus ähm, wir hatten letztens eine Veranstaltung ging es auch ums Thema ähm, Reallabore mhm. und ähm, Reallabor verstehen wir jetzt erstmal drunter dass wir jetzt im nächsten Gebäude eben halt so eine Werkhalle so eine Größe von der Halle hier schaffen wo wir eben gemeinsam eben halt als äh, mit Startups und und Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Firmen eben halt an ja, KI-Themen arbeiten. Also Stichwort eben halt KI in die Maschinen reinbringen, KI in Fahrzeuge reinbringen. Und in der Diskussion hinterher fand ich es auch wieder äh, ein Stück weit typisch. Also ich möchte es jetzt auch nicht verurteilen, aber es ist eine Beobachtung, die mir einfach aufgefallen ist. Die erste Diskussion war eben, was ist mit IP und was ist mit Datenschutz? Na ja, klar. Und wie verteilen wir das? Also so das Stichwort das Pferd von hinten aufzäumen oder halt das Feld des Bären verteilen, bevor eigentlich erlegt ist. Und ich würde gern auch als Appell jetzt dahin hey, lasst uns doch mal Abstand nehmen vom Industrial Mindset und gucken, dass wir vielleicht auch erstmal wieder einen Bären erlegen, bevor wir ihn verteilen. Mhm. Mich würde genau an das anknüpfen, was du gerade sagst, interessieren, wie ihr das eigentlich teamintern macht. Also ihr scheint euch ja Leute ranzuholen mit dem Mindset, das ihr braucht, um das zu mehren, um genau diesen Humus zu erzeugen. Aber macht ihr Fridays oder macht ihr Ressourcenarbeit oder geht ihr gemeinsam auf Yoga-Wochenenden oder das alles nicht. Nein, aber wie sorgt ihr dafür, dass ihr selbst durchlässig bleibt für die Kultur, also, dass wir nicht alle, wir kennen das ja, in der Maschine versinken, äh, mit den Fingern hier. Also, äh, ja. Ja, also auch das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber... Ähm, Kurze Antwort. Ich habe lange im Bereich Transformation gearbeitet, viele Führungskräfte äh, in Teams begleitet, um genau immer also wirklich zu so schauen, Strategie, Struktur, Kultur, Leadership, wie passt denn das noch zusammen? Ja, und das muss man ja dauernd so. und um jeden Tag und um jede Minute mhm. eigentlich machen. Ähm, jetzt habe ich es vorhin gesagt, wir sind jetzt zwölf, das ist so eine Größe, wo schon die ersten Transparenzen nicht mehr einfach so funktionieren, wenn man sich ethiklich eh äh, sieht, egal ne, welchem Kanal und da muss man halt anpassen und die richtigen Methoden entsprechend bringen oder eben auch das Leadership nochmal anders sensibilisieren. Wir bekommen ähm, jetzt auch, sage ich mal, ein erstes Level an Seniorität nochmal mit an Bord, ähm, wo natürlich dann auch wieder viele Dinge abgefangen werden, andere Herausforderungen, aber auch erwachsen. Aber ähm, das ist, äh, glaube ich, stark auch, äh, hoffe ich, bei uns im Team zu spüren, wie wir die Themen angehen, wie wir auf Sachverhalte schauen, wie wir auch das Team fordern. Äh, mhm. Wir haben keinen Yoga-Wochenenden bisher gehabt. Wir hatten noch nicht mal ein Team-Offside. <lacht> ja. ähm, steht jetzt aber an für Juni, wo wir aber auch ganz stark zum Thema Vision und Businessmodelle sprechen und okay. dann abends halt nochmal zusammen Okay, okay aber dazu machen. noch zwei Fragen. Wie wie reguliert ihr denn Online, Offline, Homeoffice, Dasein oder so? Also mhm. jetzt bei den zwölf Leuten, die ja erwachsen werden, ja. Auch ganz klar, das ist auch in jedem Interview Thema, ähm, wir sagen ja da immer, das Beste ist, ein Team arbeitet vor zusammen. Das ne? also ist theoretisch belegt, ist auch einfach klar. Wenn man zusammen vor Ort ist, arbeitet man als Team am besten. Jeder hat aber sein eigenes Leben. Ja, jeder hat seine Themen, die er noch mit reinbringt. Und dementsprechend geben wir als Richtlinie vor, dass wir drei Tage uns irgendwie im Office sehen, zwei Tage sind Homeoffice. Wir haben Kollegen, die sind, weil also sie zum Beispiel aus Holland kommen, eine Woche da, eine Woche nicht. Ne? Also ja, okay. wir haben da kein, kein fixes Set, da wo wir jemanden reingeben. Wir schauen uns jeden an, jedes Individuum, das mit seinen Anforderungen kommt, mhm. ähm, haben aber trotzdem diese Orientierung immer ganz klar, ja. ne? weil wir daran auch wirklich glauben. Mhm. Ähm, und wir eben auch, ne? wir haben viel auch Termin über, wir versuchen auch gerade in so einem Aufbau, mhm. und den werden wir ja immer haben. Ne? Der Aufbau mhm. wird die ganzen Jahre jetzt eigentlich bleiben. Das setzt sich auch ein bisschen voraus, dass eben halt, Stichwort Eigenverantwortung bei der einzelnen Person, beim einzelnen Menschen, dass da halt äh, gut was da ist, Aha. dass man damit umgehen kann, weil wir arbeiten auch sehr ergebnisorientiert. Also, okay, letzte Frage noch für die letzte Minute oder vorletzte. Äh, ihr kuratiert die Neuen, die mit ins äh, in euren Hub mit reinkommen. Äh, was sind die Faktoren, die ihr abprüft? Also ich verstehe Mindset, Innovationsbereitschaft und so weiter. Aber was ist wirklich der harte Faktor, außer wir bezahlen den Arbeitsplatz? Ja, Proofpoint, dass du das, was du machen willst, schon mal gemacht hast. Also im ah, okay. Projekt-Setup ist natürlich schwieriger, weil ich sage mal so, wir werden keine Beratungen bei uns im Haus haben, die irgendwie auch mal was mit Data Science machen, sondern die, die vielleicht eine DNA haben, also die wirklich so entstanden sind. Ja, okay. Die haben schon auch ihren Platz in der Zukunft. Ähm, aber bei allen Arten von Partnern und Membern, bis hin auch zu den Hochschulen, das war auch eine deiner Fragen vorhin, schauen wir stark darauf, dass das dann auch die Programme sind, die schon mit Data Science und AI schon, zu tun haben ja. oder und vielleicht auch idealerweise auch cross in Universitätsstrukturen angelegt sind. Ja, weil das ja ähnliche äh, ne, Setups sind, wie wir sie auch ähm, von ist den klar. Unternehmen kennen in Transformationsfragen. Ja. Okay. Und, und, und, ja. Vielleicht noch ein Punkt zur Ergänzung dazu, es ist, ist, ja, ist ja auch eine KI-Community, die wir bauen und die entstehende Community heißt natürlich, geben und nehmen. Das heißt, jeder, der hier jetzt mitkommt, auch wenn er jetzt dann für den Space was bezahlt, muss natürlich auch bereit sein, was mit reinzubringen, reinzutragen. Ja. Weil sonst wird es auch nicht leben. Und ja. das ist dann auch so ein Thema, wo man... Okay, also gehen wir davon aus, diese Resome ist so lebendig, wie ihr euch das vorstellt. Sucht euch einen Zeithorizont aus. Was seht ihr in der Kristallkugel? Sucht 3, 5 Jahre, 2,30, 2,45, völlig egal. Was seht ihr? Kurze Antwort, jeder ein Satz. Hä? Ich denke, ihr arbeitet an Visionen. Ja, 230 also, äh, steht, ja? steht für mich äh, das, das Quartier und dann gibt es auch schon ein erstes Start-up, wo eben halt durchgestartet ist, mindestens. Okay, okay, wir sprechen dann wieder. Was siehst du? Ich sehe einfach einen Beitrag zu dem, was wir als, als Wirtschaftsstandort Deutschland leisten müssen, nämlich die Unternehmen, die uns die letzten Jahre so viel äh, Wohlstand auch beigebracht haben, in ihrer Überlebensfähigkeit entsprechend zu unterstützen. Also okay, das allerletzte Frage, wann ist seid ihr klimaneutral? Als Standort? Ab wann? Wie jede, wie jede Anforderung auch. Also ich glaube, also bist du der Experte aus dem Bau. Ja, jetzt also klimaneutraler ist Betrieb alles. ist das Ziel. Für das wann? Ja, wenn, wenn halt das steht. Also erste Hochbauten stehen 2026 und bis okay. dann der Vollausbau da ist. Okay. 2030. 2030. Okay. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank. Danke. War super, danke, dass ihr eingesprungen seid. Ja, gerne. Äh, äh, ich habe viel gelernt über das IPI. Vielen herzlichen Dank. Bin sehr neugierig, Hi, was kommt. Danke. <lacht> Tausend Dank.